Und das ist ganz beeindruckend aus meiner Sicht, weil das sieht man in Tiefstollen relativ selten. Wir sehen hier eine ehemalige Bunkertür. In dieses Bauwerk gab es mehrere Eingänge und auch Ausgänge. Hier könnte man auch denken, das ist eine Gasschleuse. Rauchen verboten. Und hier haben wir noch eine alte Inschrift. Leider nicht mehr zu erkennen. Ich kann nur noch Trupp sehen. Und hier sehen wir noch verschiedene alte Relikte. Und jetzt zeige ich euch das eigentliche Highlight des Bunkers. Schlachtfeldbegehung. wir haben heute hier einmalig die gelegenheit in einen verlassenen luftschutzbunker aus der zeit des zweiten weltkrieges zu gehen ähm, ich bin jetzt gerade alleine in dem bauwerk die anderen die hier schon die begehung gemacht haben die sind schon wieder nach draußen und ich nutze jetzt noch mal die gelegenheit mit der gopro durchzugehen habe mich gerade schon ein wenig umgeschaut und eins kann ich euch auf jeden fall verraten leute das Ding ist der absolute Wahnsinn. Jeder, der auf Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg steht, die etwas größer sind und nichts mit den klassischen Hochbunkern zu tun haben, der wird sich hier über dieses Bauwerk freuen. Also wir sehen hier den Eingang oder einen der Eingänge. Der wurde letzte Woche aufgebrochen und deswegen ist die Stadt gerade dabei, hier das Bauwerk wieder zu verschließen. Diesmal auch endgültig. Das bedeutet, wir haben hier die einzige oder die einmalige Gelegenheit, uns das Bauwerk noch anzuschauen. Und hier zum Beispiel sehen wir direkt ein Relikt aus der damaligen Zeit, Rauchen verboten. Inschrift. Alleine das ist schon ein Wow-Wert. Wir gehen weiter in das Bauwerk hinein. Es geht hier immer leicht abschüssig runter. Ich würde sagen, im Winkel von ungefähr 5 bis 7 Grad. Das ist natürlich nicht ganz einfach, das aufgrund des Gefühls zu messen oder zu beurteilen. Hier liegt noch eine alte Watthose rum und auch hier sehen wir Rauchen verboten. Allerdings schon sehr stark von den Auswaschungen im Zement äh, unkenntlich gemacht. Hier gibt es einen Motorschutzstecker und zwar hat man hier eine Wasserpumpe eingebaut, damit man, wenn man die Begehung von offizieller Seite macht, dann auch trockenen Fußes durchgehen kann. Ich selber habe heute hier eine Watthose an und deswegen ist das ja auch kein Problem. So und wir sehen hier schon eine Unterscheidung. Hier sehen wir quasi Betonschalungen und hier ist der Übergang zu Spritzbeton. Das hat man in den 70er Jahren gemacht, um die Statik zu erhalten, damit dieser Bunker dann nicht irgendwann zusammenbricht, weil hier drüber sind Wohnhäuser. Und das wäre natürlich sehr schlecht, wenn dieser Bunker dann entsprechend einbrechen würde. Wir sind jetzt ungefähr kniehoch oder knietief im Wasser und sehen hier auf der linken Seite eine, ja, das weiß ich gar nicht, was man dazu sagen kann, eine Abtrennung, ich denke Hüft hoch ungefähr und hier scheint Aushub eingebracht worden zu sein und hier seht ihr die Versinterung und mittlerweile haben Stalaktiten und Stalagmiten sich mehrfach getroffen, ein wunderbares Bild und das ist der Blick in den Bunker hinein. Oh, man muss ein bisschen aufpassen, weil diese Kabel liegen noch auf dem Grund und nicht, dass ich hier noch reinfalle, von da sind wir gekommen und hier sehen wir auch wieder etwas ganz Besonderes und zwar sehen wir hier noch die Stützbalken inklusive Backsteine und das ist ganz beeindruckend aus meiner Sicht, weil das sieht man in Tiefstollen relativ selten, dass hier mit Metallprofilen die Decke abgestützt wurde. Das kennt man eher aus Minen heraus oder von Minen. So, einmal im Kreis gedreht. Wir gehen weiter in das Bauwerk hinein. Hier sehen wir auch das Metallgeflecht eingebracht wurde, bevor der Spritzbeton aufgebracht wurde. Der bröckelt hier so langsam auch ab. Und hier sind alte Rohre, die man hier verbracht hat. Und hier wird das Wasser dann auch wieder flacher bzw. endet dann komplett. Und hier sehen wir das Jahr, wann der Spritzbeton aufgebracht wurde. Das war am So, das ist der Blick zurück und dann sehen wir hier einen kleinen Durchgang, auch dieser wurde nachträglich zubetoniert und wir bücken uns ein wenig und sehen hier eine ehemalige Bunkertür, die aus den Angeln gerissen ist. Wir gehen natürlich auch einmal hier in diesem Bereich. Das hier ist die sogenannte Gasschleuse und das müsste dann auch der Ausgang sein, der höchstwahrscheinlich dann auch zugemacht ist. genau. Das bedeutet, auch hier sind damals die Menschen bei Luftangriff reingekommen, sind durch diese Tür, durch diese Luftschutztür rein, waren dann hier in dieser Gasschleuse. Die Tür war geschlossen. Die wurde dann geschlossen. Das bedeutet, man hat hier einen luftdichten Raum und erst dann wurde diese Tür geöffnet, damit der Unterdruck in dem Bunker auch immer so groß war, dass die Luft von außen nach innen gegangen ist, damit die Gase nicht eintreten konnten. Und das ist ganz klassisch für die damalige Zeit, äh, nämlich das Glas mit diesen runden Augen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. So, wir gehen aber weiter, weil die natürlich auch das Bauwerk verschließen wollen und wir, die nicht zu lange danach aufhalten wollen. In dieses Bauwerk gab es mehrere Eingänge und auch Ausgänge. Auch hier haben wir einen ehemaligen Eingang, der sicherlich auch eine Gasschleuse hatte. Aber hier sieht man dann heute nicht mehr viel. Dann für das Licht die Durchreiche und einen Anschluss, wofür auch immer der war, und wir gehen wieder zurück. Das ist auch ein schönes Detail, wir können hier die Befestigung der Beleuchtung sehen. Hier nochmal der Blick in die Gasschleuse, inklusive der Bunkertür. Wasser, Grundwasser, das eingetreten ist. Ja, Sauerstoff haben wir gerade schon getestet. Wir sind natürlich mit Sauerstoffmessgerät reingegangen. Das ist hier tatsächlich an einigen Stellen kritisch, aber nicht lebensgefährlich. Aber man merkt es, ich bin Asthma-Patient und an meiner Atmung merkt ihr, dass der Sauerstoffgehalt gerade nicht ganz so hoch ist. Huh, genau, so schaut euch mal an, wie weit es da nach hinten geht, richtig groß, da kommen wir her, auch richtig weit und da gehen wir jetzt erstmal hin, so Platz für Ordner, habe ich so auch noch nicht gesehen, diese Inschrift, altdeutsche Schrift und klassisch für die Bunker. Die Wände waren weiß angestrichen, bis auf der untere Bereich, der war schwarz. Häufig war es dann so, dass in diesen Bereichen die Bänke angebracht wurden, damit die Menschen sich bei Luftalarm entsprechend auch hinsetzen konnten. Puh. Hier ist ein Blindstollen, das war häufig für Kinderwagen etc. Auch hier die Vorrichtung für die Beleuchtung. Und hier haben wir noch eine alte... Inschrift leider nicht mehr zu erkennen. Ich kann nur noch Trupp sehen. Ich gucke, mal, ob man es hier... Also wenn wir das gemeinsam rausfinden, Leute, das wäre ultimativ. Vielleicht kann es jemand lesen. Ich versuche es ein bisschen ähm, mit verschiedenen Lichtern bzw. Beleuchtungen dann im Kontrast auch zu verändern. Also wenn ihr das herausfindet, was da steht, wäre ich euch mega dankbar. Wie gesagt, hier ist der Blindstollen auch hier wieder Platz für Ordner. und hier geht es auch weiter also ihr seht total verzweigt teilweise wurden hier auch Wolle ausgebracht damit die Menschen die hier drin waren natürlich in der Nachkriegszeit die den Bunker besichtigt haben sich nicht verlaufen aber ich bin ehrlich zu euch so groß ist er dann auch nicht dass man sich verlaufen könnte genau eine alte ein altes Gefäß eine alte Wanne auch sehr häufig in den Bunkern aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Sicher ein Originalrelikt. Ob es direkt aus der Zeit des Luftkrieges war, weiß ich natürlich nicht, aber ähm, sicherlich ein Relikt aus der damaligen Zeit. So, hier auch wieder ein Blindstollen. Da oben haben wir eine Durchreiche für ein Rohr, sicherlich für Sauerstoff. <lacht> Feuchtigkeit, da ist das, genau, habe ich euch gerade von erzählt. Da ist die Wolle, aber aus meiner Sicht nicht notwendig. Und das was mir auch noch auffällt, und hier haben wir auch noch mal Schrift. Ich glaube, das ist die gleiche Schrift. Auch wieder Trupp. Für ich hoffe, ich hoffe, hoffe, dass wir gemeinsam herausfinden, was da steht. Das würde mich sehr freuen. Hier könnte man auch denken, das ist eine Gasschleuse. Rauchen verboten. Auch hier Rauchen verboten. Und hier ist sogar noch ein bisschen Neonschrift. Und hier schaut mal Leute, eine wunderbare Treppe, komplett versintert. Die alten Handläufe kann man noch angedeutet erkennen. sehen wir noch verschiedene alte Relikte, eine alte Flasche, Schuhe, ein Glas. Sicherlich, wenn man hier gräbt, findet man noch einiges. Und hier haben wir eine alte Treppe oder den Rest der Treppe. Das bedeutet, dieser Bunker geht also über verschiedene Ebenen, wo man reinkommen konnte. Und schaut euch das mal an. Also, ich sehe jetzt gerade, wir sind schon elf Minuten in dem Bunker. Rennen tue ich nicht, aber wirklich langsam bewege ich mich auch nicht. Und da seht ihr, da oben war auch ein Eingang. Das bedeutet, die Idee, dass da unten eine Gasschleuse war, die war schon mal richtig. Puh. Hier merkt man ganz klar den schlechten Sauerstoff. Oh, dann gehen wir mal lieber nicht ganz nach oben. Wie gesagt, wir waren vorher mit dem gas drin, hatte kritische Werte angezeigt, keine lebensgefährlichen, aber die Luft ist dünn, definitiv ist sie dünn. So, hier wird es ja schon wieder langsam besser. Auch hier wunderschön, oder? Schaut euch das mal an, ich mache mal ein bisschen dunkler. Da. Wunderschön. So, wir gehen den gleichen Weg wieder zurück. Allerdings ein bisschen schneller. Rauchen verboten. Hier ist die Gasschleuse mit den beiden Türen. Da sehen wir die Wolle und da ist der Gang. Hier ist der Sauerstoff wieder super. CO2 etc. haben wir auch kein Problem gehabt. Oder Faulgase waren hier nicht. Also ich bin überrascht gewesen, wie teuer diese Gasmessgeräte sind. Er hatte, glaube ich, eins für 5500 Euro von Dregger mit. Ich wollte mir auch mal eins kaufen, hat er dann gegoogelt und hat mich tatsächlich schwer getan, überhaupt eins zu finden. Wahrscheinlich habe ich nach dem falschen gesucht. Multigas-Messgerät oder sowas hat er gerade gesagt. Ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. So, hier, ich denke mal fürs Grundwasser. Und hier übrigens gemauert, gemauerte Ziegel. Seht ihr das? Und hier haben wir wieder Schalenbeton. Gefühl. Die sind nämlich schon dabei, den Bunker zu schließen und nicht, dass ich gleich hier drin bleibe. Hier oben sehen wir noch die ehemalige Leitungsführung. Man sieht das hier, die haben es ja weiß überstrichen. Aber da, wo etwas dran war, Beschlag, sieht man, dass sie mit der weißen Farbe nicht dran gekommen sind. Hier ist sogar noch originales Holz. Komplett original. Ich hatte man den Rest damals abgerissen, um es zu verfeuern, weil Brennstoff und Rohstoffe in Summe waren natürlich, Entschuldigung mit dem Licht, äh, schwer zu bekommen während des Krieges, aber auch natürlich nach, des, nach dem Krieg. So Sauerstoff wird wieder geringer. Ihr merkt, das hat meine Atmung. Puh. Ja. aber einmalige Gelegenheit, Leute. Das Ding wird heute zubetoniert. Von daher nutze ich die Gelegenheit und freue mich natürlich, diesen Bunker mit euch zu teilen. Und auf dem Boden scheint so ein Kerbung zu sein. Vielleicht waren hier auch Maschinen drin, aber das macht eigentlich keinen Sinn für einen klassischen Luftschutzbunker. Aber trotzdem merkwürdig. So, wunderschön hier die Versintung. Das sieht aus wie so ein... Und es ist... Sehr hart. Das ist nicht weich, es ist richtig, richtig hart und spitz. Wie so ein Leben, lebendiger Baum. Schon krass. So jetzt kommt das eigentliche Highlight. Vorher mache ich aber noch den Abstecher nach links. Auch noch ein Eingang. Auch mit Doppeltüren. Auch das ist eine Gasschleuse hier, wir befinden uns jetzt in der Gasschleuse, das war auch ein Ausgang nach draußen und hier sehen wir noch die originalen Bunkertüren, allerdings komplett verrostet und jetzt zeige ich euch das eigentliche Highlight des Bunkers, nämlich die versinterte Treppe, schaut euch das mal an Leute, unfassbar oder? komplett versinnt und da gehen wir jetzt einmal hoch auch hier das ist komplett hart das sieht wie aus meiner sicht also sieht mega weich aus es ist aber richtig richtig hart wie echter stein am Schwitzen. Obwohl ich eigentlich fit bin, aber das ist schon schon brutal. So. Auch hier wieder ein Eingang und das ist der Blick runter. Ein absolutes Highlight. Wunderschön. Also ich kann nur jedem empfehlen, der sich für Bunker und solche Bauwerke interessiert, das nicht zu machen ohne jemanden Bescheid zu sagen. Macht es immer mindestens mit zwei, eher mit drei Leuten, ähm, achtet darauf, wenn diese Bauwerke offen stehen, dass ihr hier irgendjemandem Bescheid gesagt habt, nicht, dass so ein Bauwerk verschlossen wird und ihr eingesperrt seid und niemand weiß, wo ihr seid, das wäre echt uncool. Ja und ansonsten genügend Licht mitnehmen. Am besten auch, wie gesagt, nicht alleine kommen. Und da kann man das eigentlich machen. So. Also heute ganz offiziell, mit Erlaubnis der Stadt und ein Mikrofon-Puschel oben drauf. Das ist jetzt nicht so professionell, tut mir leid. Aber seht es mir nach. Ein bisschen wenig Sauerstoff hier drin. Also, die obligatorischen Worte. Ich hoffe, euch hat dieses Bauwerk gefallen. Euch hat meine Begehung gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne ein Abo da. Kommentiert fleißig und vor allem, ist mir noch gar nicht aufgefallen, schickt dieses Video gerne auch an eure Freunde und äh, weitere Interessenten, damit dieses Video einfach auch verteilt wird. Und an dieser Stelle möchte ich mich wieder bei einem edlen Spender bedanken, dem Chris FK. Chris FK an dieser Stelle, vielen Dank für deine Paypal-Spende, ich bin dir sehr dankbar. Das hilft dir auf jeden Fall Zement und Steine zu bezahlen, weil das machen wir quasi selber, dafür, dass wir mit reingekommen sind. Und deine Spende hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich die Kosten nicht komplett alleine getragen habe. Also an dieser Stelle vielen Dank dafür. Und an alle, die meinen Content feiern, natürlich auch vielen Dank. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus, euer Random Life. Und ich drehe nochmal die Kamera und zeige euch nochmal ganz kurz den Gang. Aber dann ist auch wirklich vorbei. In diesem Sinne, arrivederci. Leute, das ist der Eingang und die Stadt ist gerade dabei, hier mit schwerem Gerät dann auch den Eingang für immer zu verschließen. Und da muss ich einfach mal vorstellen, mit welcher rohen Gewalt hier gearbeitet wurde, um diese Tür hier zu öffnen. Das ist eine schwere Panzertür, ich denke so 0,5 dürfte sie haben, schwere Schweißnähte man sieht hier auf jeden Fall die Hebelspuren. Und jetzt wird der komplette Eingang mit Steinen versiegelt, sodass man hier dann auch nicht mehr reinkommt. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life. Bis zum nächsten Mal.